Herzlich Willkommen zu Poetry.com, ein Gedicht pro Woche. Dies ist Folge 50 der zweiten Staffel und sie trägt den Titel Ach Schlaf. Ach Schlaf ist aus dem Jahre 2020 und aus der Kategorie Philosophisches. Ja, hallo nochmal. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich habe mal wieder Feedback bekommen. Kadi schrieb mir, dass sie meinen Podcast gerne höre, sich aber von meinen Mahnungen, diesen zu bewerten, gestört fühle. Das ist natürlich nicht mein Ziel, liebe Kathi. Diese Mahnungen, wie du sie nennst, gehen und gingen nicht an deine Adresse. Auch nicht an die derer, die mir fleißig privat immer etwas zu meinen Themen sagen oder schreiben. Diese, ich nenne sie lieber Erinnerungen, gehen ganz klar an die ZuhörerInnen, die sich bei mir noch in keiner Weise gemeldet haben. Nicht etwa, weil das Pflicht ist, sondern weil ich gerne Eure Meinung hören möchte. Ich biete hier meinen Podcast kostenlos an und kann und will natürlich niemanden dazu zwingen, ihn zu hören. Aber natürlich liegt es in meinem Interesse, dass ihn möglichst viele Menschen hören. Wenn ich das beeinflussen kann, indem ich ihn so gestalte, wie möglichst viele Menschen ihn gerne hätten, dann ist das sicherlich eine Überlegung wert. Deshalb mahne ich das Feedback, das Abonnieren und das Bewerten an. Nur so kann ich meinen Podcast nämlich weiter verbreiten. Verstehe mich bitte nicht falsch, Kati. Ich bin froh über jeden Zuhörer und jede Zuhörerin, aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn mein Publikum mit der Zeit wachsen würde. Und dazu gehört es im Podcast-Business leider dazu, dass ich mich an Abozahlen und Sternebewertungen messen lassen muss. Daher wird es auch weiter heißen... Reklam. Auf meiner Internetseite www.poetrycop.de habt ihr die Möglichkeit, alle meine Gedichte nachzulesen, dazu stöbern, äh, euch Informationen über meine Person zu holen, auf meine sozialen Kanäle zuzugreifen und natürlich auch den Podcast zu hören und eventuell dafür zu spenden. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr diesen kleinen Podcast bei einer Plattform eurer Wahl, wie zum Beispiel Apple Podcast oder Spotify oder dergleichen, abonniert und ihn dort auch gerecht und nach eurer Meinung bewertet. Das heutige Gedicht befasst sich mit einer Problematik, die sich für mich zwar nicht ganz erledigt hat, aber doch schon deutlich besser geworden ist. Ach, Schlaf. Und wieder grüßt das Murmeltier. Denn ständig bist du wieder hier. Ich kämpfe und verliere täglich, versage an mir selber kläglich. Ich schleppe mich so durch den Tag, hör selber nicht mehr, wenn ich klag, denn meistens schlafe ich dann schon wieder und strecke meine müden Glieder. Das Sofa ist mein bester Kumpel, egal ob hell oder schon dunkel. Sobald ich liege, schlafe ich, verfluche und begrüße dich. Ach, Schlaf, ginge es nur ohne dich. Ich schwöre, du verlörest mich. Die viele schöne Zeit verträumt und so viel Leben dabei versäumt. Nachschlaf entstand in einer Zeit, in der ich durch die Auswirkungen der Depressionen und der Medikation wirklich ständig richtig müde war. Ich traute mich oft gar nicht, mich auf die Couch zu setzen, weil ich Angst hatte, dort wieder einzuschlafen. Trotzdem fühlte ich mich nie erholt oder fit. Ich hatte tatsächlich den Eindruck, mein Leben zu verschlafen. Spätestens seit ich wieder in einer liebevollen Beziehung lebe, ist mir aber meine Zeit zum Schlafen zu kostbar zwar überkommt mich immer mal wieder die Müdigkeit, aber es ist doch schon viel besser geworden. So, das war sie, die dieswöchige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und äh, nochmal an Kati, danke dafür, dass du mir geschrieben hast. Äh, bitte verstehe nicht falsch. Ich äh, habe auch deinen Punkt verstanden, aber äh, wie gesagt, so ganz ohne den mahnenden Zeigefinger werde ich hier wohl nicht auskommen, weil ich doch ganz gerne hätte, dass noch mehr Leute hier zuhören. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Ich hoffe, dass ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid, wenn es heißt Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Und wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit, habt schöne Tage, habt viel Spaß und vor allen Dingen bleibt gesund. Ciao, euer Thorsten.